In Zusammenarbeit mit PCBWay, einem Hersteller professioneller Platinen, ist ein Demo-Board für eine programmierbare doppelte H-Brücke entstanden. Wer schon einmal eine elektronische Schaltung entworfen und zusammengelötet hat, wird bestätigen, dass es immer irgendetwas zu verbessern gibt, sobald man das entsprechende Board in Betrieb genommen hat. Das von mir entwickelte Demo-Board des Motortreibers ist da keine Ausnahme. Nachdem ich die Verbesserungen in mein Design hatte einfließen lassen, erhielt ich die Zusage von PCBWay, mir auch die Version 1.3 der Platine kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Worin sich die beiden Versionen grundlegend unterscheiden, möchte ich im folgenden zeigen. An dem als Stromsensor vorgesehenen Widerstand kann in ungünstigen Fällen eine Spannung von höher als 5V abfallen. Ein Widerstand und eine 10 sorgen dafür, dass niemals mehr als 5V an den Pin des Mikrocontrollers weitergegeben werden. In Version 1.0 der Platine nur behelfsmäßig implementiert... ...sind die Bauteile auf der neuen Platine ordnungsgemäß untergebracht. Als nächstes habe ich zwei der Steuerpins zu den H-Brücken getauscht, um die Programmierung des Mikrocontrollers vereinfachen zu können. Auch das wurde in Version 1.0 zunächst durch zwei Extrakabel provisorisch geändert, die in Version 1.3 nicht mehr angelötet werden müssen. Für die Mini-Voltmeter habe ich keine Leiterbahnen auf der Platine vorgesehen, jedoch die Öffnungen zum Durchführen der Leitungen nicht mehr manuell gebohrt, sondern vom Hersteller ausfräsen lassen. Selbst weitaus komplexer gestaltete Öffnungen können von PCBWay gefräst werden. Weitere Löcher habe ich fräsen lassen, um einen Sockel an der Platine befestigen zu können. In Version 1.0 hatte ich lediglich vier Standfüße angeklebt. Die Lötmaske, welche mit ihrer glatten, schmutzabweisenden Oberfläche das Löten der Bauteile enorm vereinfacht, macht auch dem Ankleben dieser Füße keine dauerhafte Lösung. Mit den Löchern zum Verschrauben des Sockels besteht nun keine Gefahr mehr, dass sich dieser löst. Auch das Arduino Uno Board, das zum Programmieren des Motortreibers benötigt wird, hat nun einen festen Platz auf der Unterseite der Platine. Vier weitere Löcher machen's möglich. Die Pins zum Ansteuern der doppelten H-Brücke haben ebenfalls Upgrades erhalten. Mit LEDs wird nun angezeigt, ob an diesen ein High- oder ein Low-Signal anliegt. Ferner sorgen auch hier Widerstände und 10 dafür, dass keine Spannungen größer als 5V an den Mikrocontroller weitergeleitet werden. Über sieben Tastschalter können nun 5V Spannungen ausgegeben werden. Damit können Eingangssignale an der H-Brücke simuliert werden. Als Schutz gegen Prellen ist eine Kondensator-Widerstandskombination an jedem dieser Taster angebracht. Um Spannungen an kritischen Punkten der Schaltung messen zu können, sind mehrere Pins im Design implementiert worden. Die Möglichkeit, beliebige Grafiken und Schriftzüge von PCB Way drucken zu lassen, habe ich intensiver genutzt. Die Baugruppen sind durch Linien und Beschriftungen voneinander abgegrenzt, was dem Verständnis der Schaltung zugutekommt. Dazu trägt auch eine Grafik mit dem Schaltplan des Kernelements des Motortreibers bei. Gedruckt werden kann nicht nur auf der Vorder... ...sondern auch auf der Rückseite der Platine. Da man beim Wenden der Platine gern mal links und rechts mit der Vorderseite verwechselt, ist eine zusätzliche Beschriftung besonders der Pins am Mikrocontroller sehr hilfreich. Hier können auch Anweisungen zum Bestücken der Platine aufgedruckt werden, was die Montage nochmals fehlerfreier machen sollte. Erneut habe ich das Design zum Online-Shop von PCBWay hochgeladen... ...und die fertigen Platinen nach wenigen Tagen in Händen gehalten. Das Bestücken geht wegen der in diesem Video genannten Vorteile einer professionellen Platine sehr schnell von der Hand und somit kann ich jetzt an den Videos zur Funktionsweise verschiedener Motortreiber arbeiten. Diese werden auf meinem zweiten Projekt, Homo Faziens, veröffentlicht. Hochaufgelöste Fotos dieser Platine gibt's auf How Open Is This Gadget zu sehen, womit ihr euch einen eigenen Eindruck von der von PCBWay erzählten Fertigungsqualität machen könnt. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!